Ist mit Ein Teil von mir, gebunden an meine Seele. Er hat mich zu einem Gott gemacht. Vorerst zumindest. Ein Gott? Unglaublich. Jetzt ist er eine Nummer zu groß. Er ist mein Wiedergänger. Ich habe sein Wissen über den Turm absorbiert. Ich weiß, wo wir das Stundenglas finden. Wir können Chroniker schlagen. macht ja bekanntlich erfinderisch. Ich hätte nicht gedacht, dass Raiden mich überrascht. Unser Erfolg ist nicht mehr sicher. Wir müssen uns beeilen. Das heißt, dass es mir leid tut, Jackie. Und ja, verdammt, ich bin zurück. It's a Das ist fast zu so weit. Du wirst Lukhens Eingreifen verhindern, aber du wirst weitere Hilfe benötigen. Was auch passiert, es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Mir auch. Die Götter Ältesten uns schützen. Vorteil einer neuen. Fort. Ich habe noch die Meinen, die mich verteidigen. Jinsei des Erdenreichs durchströmt dich. Entfache damit dein Feuer. Ich will dir nicht schaden. Dir schaden? Du hast mich bereits getötet. Mein Schicksal war besiegelt, als ich mich an Ray's Seite anschloss. Diesen Fehler wiederhole ich in der neuen Ära nicht. Boah, diese Bilder jetzt. Habt ihr das gesehen, wie er richtig aggressiv diesen Stab weggeschlagen hat? Boah, ich bin da gerade ein bisschen am Freulen. Alter, wie er gerade... Jade erwirkt, hat einfach so diesen Stab so durchgewonnen haben so fuck it, fuck you! Boah, sieht der ja geil aus. Ich hab das jetzt mal nachgeguckt in diesem Jinsei. Äh, das ist dieser Tempel, den Raiden hat auf der Erde. Also ich habe das nicht jetzt nachgeguckt, ich hab das irgendwann sonst mal geguckt. Ähm, damit ist dieser Ter Tempel gemeint, den er den Raiden auf der Erde hat, wo er im 10 reinfiel und böse wurde. Das ist sein Jinsei. Also diese Kugel, die da drin ist, diese Energie. Versammlung. Und naja, da jetzt Lucane der Feuergott ist, ähm, hat er Zugriff auf diese Kugel. Auf diese Energie da drin besser gesagt. Boah, ich hab da richtig Freude dran. Stimmt, die Drachenparade geht ja gar macht ja gar keinen Sinn. Ich nehme die kurz raus, die Drachenparade, die brauche ich nicht. <lacht> Entschuldigung. So, ich weiß nicht, ob ich irgendwann später, also ich habe jetzt mal die Vermutung, wir werden die gegen die drei Bösen kämpfen noch, also gegen Luke äh, gegen Kitana, Jade und dann gegen den anderen, nicht Lucaine, Kung Lao. Und ganz ehrlich, irgendwie ist Kung Lao einfach so immer der Arsch, der neben dran stehen so, ja, ich bin eigentlich mega unwichtig. Ich habe einen coolen Hut, das war's dann. Ich meine, Lucaine wurde zum Gott, Lucaine hat immer an Raiden geglaubt, Lucaine wurde immer vom Raiden ausgewählt, irgendwie. Hm. Unsere Verbindung war kein Fehler. Du und dein aufgeblasenes Ego. Ich habe nicht darum gebeten. Es wurde mir aufgedrängt. Ich hätte es sein sollen, Lucaine. Von Anfang an. Und dann Chronika. Werde ich es sein. Genau das meinte ich. Ich verstehe komplett, wieso er sagt: Fuck it, ich will auch. Ah, auch vorhin schon, also in diesem, also Kapitel 11 war das noch, ich habe bis jetzt einfach keine Zeit gefunden zu reden, Entschuldigung. Ähm, also da diesen Meteoriten, da kam er ja plötzlich vom Himmel runter und so: Boah, bin ich jetzt cool, guck mal alle her, ich bin ein Gott. Schlug in die Erde ein und dann stand er auf mit so einem richtig frechen Grinsen, der einfach so gesagt hat, so, yo, you're fucked. <lacht> ich finde das voll geil. Also ganz ehrlich, dieses letzte Kapitel ist einfach so, so eine üble Eskalation natürlich. Was einfach interessant wird, wird der Kampf gegen Chronika, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war. Ich meine, offensichtlich, wir kämpfen gegen Chronika am Schluss. Wer hätte es gedacht hat, da. Ich wollte es nur nicht am Anfang schon sagen. Weil Chronika am Anfang ja noch so ein bisschen unbekannt war. Ähm. Ja, aber wir kämpfen offensichtlich gegen Chronika am Schluss. Und diesen Kampf habe ich damals auf easy gestellt, weil Chronika ist echt schwer. Die hat ein paar echt miese Tricks drauf. Äh, und ich habe das ganze Spiel auf Medium durchgespielt und dann kam Chronika, da muss ich auf einfach stellen. Es gibt noch sehr einfach, das wäre dann nochmal weiter unten, das habe ich dann nicht gemacht. Und dann gibt es noch schwer und sehr schwer. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwie spezielle Skins oder so freispiele, wenn ich das Spiel auf schwierigeren Sachen durchspiele. Das könnte ich dann mal ausprobieren. Dann würde ich zum Beispiel den Chronikerkampf auf schwer und sehr schwer auf, ähm, aufnehmen. Den Rest nicht erinnern, dann sind einfach so Basic-Kämpfe. Aber ich gucke. Ja, immer noch. Ja, Chroniker. Du hast zu Recht meine und Raidens vereinten Kräfte gefürchtet. Die Macht eines Halbwolls kommt nicht an die eines Götterältesten heran. Citrion. Wie du wünschst, Mutter. Du bist Cetrion. Du kämpfst für den Traum deiner Mutter. Doch als Göttin der Tugend weißt du, dass ihr Gleichgewicht einfach Irrsinn ist. Hör auf mich, Cetrion. Er teilt nicht unsere Vision und Weisheit. Bitte. Die Reiche zu einem endlosen Krieg zu verdammen, damit ist niemandem gedient. Ich muss dem Willen meiner Mutter gehorchen, Liu Kang. Ich kann sie nicht enttäuschen. Okay, ich dachte, wir kämpfen jetzt noch gegen Jade, aber im Kampf gegen Satria wird natürlich auch nice. Äh, ich brauchte dich. ich... Entschuldigung. Jetzt habe ich, glaube ich, die Drachenparade wieder drin. Ja. Ja, ich guck mal, ich will eh und so freischalten, die Designs. Äh, ich... Und eben die Krypta, die kommt dann sehr viel später. Ich werde dann eine zweite Kommen machen, ein bisschen äh, Münzenfarmen, ein paar Seelensteine und so herzen dass wir da nicht irgendwie mittendrin immer farmen müssen. halt auf dem zweiten Account hier. Ich glaube, ich habe einen Burger Squad Account noch drauf. Von Sam und mir. Ich muss mal gucken. Oh, okay. Saturn ist nicht so... Okay, ich will. Ich glaube, Feuerkunde Lucane ist einfach zu gut, weil diese Fähigkeiten hat ein PvP nachher nie. war <lacht> so nebenbei. Wobei, sie sind nicht viel anders. Eigentlich ist es genau dasselbe Moveset, nur dass er halt jetzt Donner damit schießt noch zusätzlich. Ich weiß nicht immer, ob die Fähigkeiten mehr Damage machen oder ob es immer noch gleich balanciert ist. Aber ja, auf jeden Fall werde ich die Skins und so noch frei spielen müssen. Gut, also. Story bis Konika. Bis gleich. Ja, und jetzt beginnt der Spaß, den wir jedes Mal, wenn wir den Turm beenden, übrigens auch erleben dürfen. Das seht ihr dann, wenn wir die Alternativenden freischalten. Ja, es gibt Alternativenden, komme ich gleich noch. Aber Kronika kann zum Beispiel nicht gepackt werden. Sie kann nicht gestunnt werden. Also sie kann nicht irgendwie... Jeder Charakter kann so auf den Boden geworfen werden. Kann sie nicht. Also man kann gegen sie einige Sachen... Ich kann sie auch nicht in der Combo festhalten. Also ich kann meinen... Ah oh fuck, ich muss aus dieser Kugel raus. Die macht Damage. Hau ab. Also ich kann zum Beispiel auch hier kann ich sie nicht festhalten. Und wenn sie am Boden fällt, steht sie einfach wieder... Fuck. Steht sie einfach wieder auf. Wenn sie auf die Hälfte runtergeht, kommt ein random Charakter rein, der für sie kämpft. Mit 400 Leben nur, aber trotzdem. Im Turm passiert das bei 666 und bei 333, also zweimal. Und diese Charaktere sind gut, also unterschätzt sie nicht. Ich kann zum Beispiel meinen Fatal Blow gegen sie aber nicht einsetzen. Ich kann den aber so nutzen, dass ich sie stunnen kann damit. Also wenn sie eine Combo ausführt, kann ich Fatal Blow zünden. Und sie damit äh, blocken. So zum Beispiel. Und das geht halt nur ein paar Sekunden, weil der sich wieder auflädt. Aber das ist dann einfach eine Möglichkeit. Und ich glaube, ich darf nur einmal verlieren, sie aber zweimal. Genau, weil sonst zerstört sie die Welt und das seht ihr erst. Meinte ich. Ah nee, doch, ich darf zweimal verlieren, okay. Okay, das müssen wir jetzt unbedingt gewinnen. Es steht 1 zu 0 für sie. Vielleicht muss ich mein fatal wenn ich ihn habe doch einsetzen. Ach, ich hasse die Movesets, die sie hat. Die sind so kacke. Im Gram kann ich sie auch nicht. Und ganz ehrlich, auf Easy ist sie immer noch ein verdammter Spam und da ich sie nicht konnen kann, kriege ich sie kaum tot. So, genau bei 500 bleibt sie stehen, dann kommt ein neuer rein. Das ist normal. Lustig, dass sie jetzt Kabal nochmal hat. Ah, ich glaube, das ist pro, pro, ähm, pro Match dieselbe Charakter dann. Das Ende einer Ära. Okay, dieser Kampf wird echt schwer. Es kann sein, dass ich den zuerst noch auf easy mache, halt. Das sehen wir gleich. Ich probiere es noch ein, zwei Mal, sonst geht er auf easy. Ich habe deswegen extra nochmal eine neue Filmdatei angefangen für das letzte Kapitel. Ich habe 1 bis 3 in einer Filmdatei, 4 bis 6, 7 bis 9 und dann 10 und 11. Ich habe meine Moves natürlich wieder nicht sollte ich die können. Ich will sie nur sicherheitshalber drin haben. Ah, diese Laserkugel ist auch kacke. Da muss ich. Ah, deswegen habe ich den Port wahrscheinlich. Mit vorwärts habe ich Blitz. Nice. Devora, natürlich Devora. Her bei denen geht alles normal, da kann ich normal kämpfen. Die kann ich auch graben, mal ausnahmsweise, aber die sind bestimmt halt nur aus irgendeiner Zeitdatei. Okay, ich kann den Feuerball auch doppelt extenden, sogar. Da wird dann einfach zu einem Blitzball... Okay, diesen, diesen Kampf hole ich. Fick dich! Jawoll! Nummer 1. Zumindest ist es wenn ich jetzt hier verliere oder äh, wenn ich jetzt hier gewinnen würde oder noch auf den Meteori Meteoriten raufgeht, Entschuldigung. Nur dass die Umgebung an ist. Aber sie wird extrem aggressiv, sobald es eine Runde um 2 geht, das ist nicht normal. Und deswegen bin ich irgendwann dann einfach in, äh, in den Easy Mode gegangen. Weil eben auch diese dumme Dreckskugel. Warum habe ich, glaube ich, meine Leben behalten, kann das sein? bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich meine Leben behalten habe. Ja gut, den Teil kennen wir, den kann ich aber leider nicht skippen, das tut mir leid. Jetzt springt er da rein. Boom! Ja ich... Ah doch, wir können es überspringen, da musst du nur noch laden. Das ist, beim MPC ist das gut, wenn ich drei 4 mal dieselbe Attacke mache, also den hier jetzt zum Beispiel, fängt, der, fängt sie irgendwann an. Ah, fuck, jetzt bin ich gespult worden. Bitch, ich muss hier raus. Dann fängt der irgendwann äh, an mehr zu blocken, damit ich den nicht einfach mit einer Attacke zuspamme. Oder zumindest ist das auf äh, ab Medium so. Auf einfach noch nicht. Boom, und jetzt kommt irgendein Charakter, wer? Der Warrer nochmal, okay. Okay, dann ist wirklich pro Match ein Charakter, den sie angepasst hat. Boah, ich habe noch knapp die Hälfte der Lebens sie aber auch. Ah, ich hasse diese Zeitkugeln. Diese ganze Zeitkugel-Scheiße, die sie hat, die ist so nervig. fuck, ich wollte es noch blocken. Okay. 1 zu 1. sie sagt dasselbe, basically. Oh. Das heißt, ich darf hier trotzdem nicht verlieren. Scheiße. Gut zu wissen. Dann war das das Ende. Das heißt, eigentlich ist der erste Kampf scheißegal. Aber ich muss auf den Meteoriten gewinnen. Da, wo sie aggressiv wird, dann. Ah, ne, warte mal. Ich habe den ersten gewonnen, dann bleiben wir auf dem Planeten. Ja, klar, stimmt dann was. 1-1 jetzt. Entschuldigung. So weit halt habe ich gar nicht gedacht für mich. Ich brauche kurz... Eigentlich brauche ich die unterdessen, glaube ich, gar nicht mehr. So extrem. Ah doch, der hat einen verbessern. Nice. So. Okay, bis jetzt habe ich es im Griff. Wer kommt... Natürlich Sonja. Cool. Also die hat wirklich das komplette Raster der Hauptcharaktere zur Verfügung. Keine DLC-Charaktere. Also sie würde zum Beispiel nie den Joker beschwören, wenn ich den hätte. Meinte ich. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das wäre ziemlich lame, wenn sie äh, DLC-Charaktere kontrolliert. Ja, wir gehen jetzt hier. Gehen wir bitte hier raus. Nein, du machst keine Kugeln, du... Bitch. Wir sind immer noch beim 0-0 übrigens, also... So, 1-0. Also ich habe mal Start gedrückt, sehr gut. Das passiert nämlich nur, wenn sie nicht laden. Sie haben keine Zukunft, die ich nicht erschaffe, bla bla. Das kennen wir jetzt unterdessen, aber jetzt wird es ernst. Ich finde Runde 2 Saturien so viel schwieriger. Weil sie einfach die extremen Timeskips drauf hat, die sind echt brutal. Genau das ist das Schlimmste, das macht so viel Spaß. Fick nochmal Schaden, du dumme Bitch. Ja, okay, ciao. Keine Chance. Ey. Die Alte gibt mir so auf den Sack. Ich probiere es danach noch einmal, sonst gehe ich auf Easy. Entschuldigung, also... Ja, wir kommen ja erst hierher, wenn ich einmal verloren habe, weil sie dann die Zeit nur bedienen will. Man kann auch übertreiben, Madame. Das weißt du schon, ne? Nein, du machst keinen Scheiß hier. So, jetzt kommt Sonja wieder. Mädels kann der Charakter kein X-Ray einsetzen, aber also kein ähm, Final Blow. Fatal Blow. Hey Oma, halt die Fresse. Fuck, ich muss hier, weg, ich muss hier weg. Und ich komme nicht raus wegen dieser fucking bitch. Ich hab verloren, nicht wahr? Ich war so knapp dran. Ich war so knapp dran. Ihr habt das gesehen, sieben Life Points hat sie noch. Ich glaube, ich wurde zu nervös. Ich hätte Abstand nehmen sollen und einen Feuerball schmeißen. Diese dummen Timeskips von ihr, die regen mich so auf. Ich probiere es noch einmal auf der Schwierigkeit, sonst gebe ich mal runter und werde es später mal probieren. Vielleicht, ja, es gibt nur eine Eira, ich weiß, du bist scheiße. Du kannst einfach nicht verlieren, weil du kacke bist, ich weiß. Ah ja, das war ja... Ne, eigentlich bist ja... Der kann man auch lange nicht mehr. Wie mache ich diesen verfickten Kick nochmal? Links, rechts, X. Macht er nicht. Gut, dann eben nicht. Baraka, ja gut, das. So. Im PvE, aus also dem Tower drin, im PvE, PvE, dann hat sie einen Fatal Blow. Einen Fatality, Fatal, Fatal Blow hat sie nie. Fatal Blow hat sie gar nicht, ein Fatality hat sie. Und dann nimmt sie dich einfach eklig auseinander. Das ist so eklig. Ah, jetzt tun mir langsam meine Finger weg. Das ist der letzte Versuch auf Normal. Ihr seht schon, also das Niveau, sonst geht es voll klar mit den Kämpfen, aber die alte, ich muss meine Skills haben, Entschuldigung. Ich brauche die kurz. Nein, du machst gar nichts. Okay, das, das ist diese dumme Areal. So, und jetzt kommt Baraka Baraka, Entschuldigung ja, Baraka macht auch schon gut Schaden Leider Aber die nehmen auch mehr Damages normal. Das ist schon mal etwas Okay, und jetzt darf ich einfach nicht die Nerven verlieren Weil jetzt wird es echt eng Wobei ich bin sehr gut dran Ganz ruhig, ganz ruhig. Jawoll! Fick dich! Ich glaube, das war das zweite Mal. Puh, meine Hand macht jetzt wirklich scheiße. nur noch Raiden. Du hast dich als würdig erwiesen, meinen Platz als neuer Beschützer des Erdenreichs einzunehmen. Lord Liu Kang. Und was machen wir nun? Du kannst jetzt den Sand der Zeit formen. Du musst das Stundenglas zurück zum Anbeginn der Zeit bringen und eine neue Geschichte erschaffen. Eine bessere. Das Schicksal aller Reiche. In meinen Händen? Raiden. Das schaffe ich nicht allein. Ja. Du wirst jemanden brauchen, mit dem du die Ionen verbringen kannst. Kitana. Eure Schicksale waren immer miteinander verwoben. Wir sind in weiter Vergangenheit. Aber nicht so weit, dass ich sie nicht erreiche. Kehre mit ihr zum Anbeginn der Zeit zurück. Forme den Sand des Stundenglases zu einer besseren Zukunft. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. In der nächsten Zeitlinie. Dann sage ich nicht, lebe wohl. Bist du bereit? Ja. Doch egal, wie wir den Sand formen, wir können nicht für alle Eventualitäten sorgen. Die Sterblichen treffen eigene Entscheidungen. Neue Übel werden aufkommen. Jedes Reich muss sein eigenes Schicksal wählen. Wir werden uns... Da ist doch mal ein Ende. Puh. Also, abgesehen davon, dass mir die Hände weh machen, wegen, ähm... Satri Chroniker. Yes. Also, die Story war echt gut. Also, wer das Szene nicht kennt, wie gesagt, ich hätte es gespielt. Wenn ihr Lust habt, es gibt genug, die es gespielt haben, tatsächlich. Ähm, Chronikers Ende hat tatsächlich für jeden Charakter noch ein Alternativende. Was wäre, wenn... Chronikers Kraft an deinen Charakter gehen und sogar Lucane, der die Krone gekriegt hat jetzt, oder die Macht gekriegt hat, äh, hat ein Ending, was wäre, wenn er die Krone kriegt und das nochmal anders machen kann. Und ich würde die gerne zeigen, ich finde die cool. Ich werde aber auch noch die DLC-Charaktere noch zeigen, ich habe jetzt die Codes geholt, habe ich wie gesagt, die würde ich downloaden, dann kommt das DLC bald raus, oder für euch, wenn die Folge rauskommt, ist es schon draußen. Das heißt... Wahrscheinlich in den nächsten Tagen kommt das erste DLC, die erste DLC-Folge. Sind wir die ganzen Fatalities noch? Nur, dass das Golden eigentlich rot ist und schön blutig und schleimig. Ja. Hehehe, <lacht> das ist geil. Oh, ja, mir tut das ein bisschen weh, dass Hanzo jetzt. Er hat Scorpion überzeugt, aber Hanzo ist tot. Ich glaube, das ist ein Brutality. Das ist ein Fatality. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Fatality ist. Das tut mir ein bisschen weh, muss ich sagen. Das finde ich schade. Ah, ich spiele hier Iron Black, vielleicht kann ich das wegen den Fatality nicht. Das tut mir ein bisschen weh, dass Hanzo jetzt tot ist. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Raiden hat seine Kraft aufgegeben, er wurde sterblich. Und, naja... Ja, das mit Chronika ist garantiert nicht vorbei, weil nur wenn, wenn ihr nur schon den Trailer zu, ähm, zum Aftermath anschaut, das die sieht, das bald rauskommt, oder eben draußen ist, dann seht ihr da drin Kronika, die mit Shang Tsung schon Pläne hat. Also die kommt nochmal vor, die, die ist in anderen Zeitlinien, ist die wieder lebendig, oder noch lebendig. Das ist eine Katastrophe mit der, die werden wir nicht los. Und... Für mich war das erste, das 10, oder das 9 besser gesagt, war für mich das erste Mortal Kombat, das ich wirklich gesehen habe. Und da habe ich ein bisschen gedacht, ja, Story Mode, easy. Ich spiele brutale Kills und dann habe ich das 10 geholt, das halt einfach grafisch top war von fand ich, oh, ist langweilig. Ich spiele die Story und die haben mich geflasht. Ich hatte da eine Phase, da habe ich wirklich gefunden, ja, ich spiele jetzt Stories aus Spielen. Habe ich beigehalten, zum Beispiel auch COD. COD, die Story, die ich auch als Player, muss ich sagen, finde ich super. Das habe ich nicht erwartet gehabt damals. Ähm, eben, Mortal Kombat geht halt dieselbe Richtung. Ich weiß gar nicht, ob da noch was kommt am Ende, muss ich sagen. Ich überspringe das mal und guck mal, was passiert. Weil, ehrlich gesagt, die Credits der Live einfach Namen durch. Das ist ganz interessant und so, mehr nicht. Ähm, eben. Ja, ich habe jetzt die Schwierigkeit durch. Ein bisschen Cash verdient und so. Anpassen Charaktere. Ich habe, glaube ich, den Skin von Lucane sogar freigespielt. Ich zeige das mal direkt an Lucane. Ah, ich habe den sogar in so einen Street Fighter Style gegeben. Ich fand den cool. Stimmt. Welcher war denn tot? War das Kung Lao? Ja, Kung Lao ist tot bei mir. Genau, der ist tot geblieben. Alle anderen lebendig, weil... Sieht einfach besser aus. Ganz ehrlich, das sieht einfach geiler aus so. Ich mag ihren Skin so. Und Jade hat auch einen schönen Skin bekommen. Ich bin da recht happy mit den Skins eigentlich. Ich mochte die Farbkombo. Also, aber gehen wir nochmal kurz rein. Der hat die Kosmetika. Er hat schon einige. Er hat jetzt auch die Dragon Skins. So die göttlichen Tattoos halt. Aber irgendwie gefällt mir das einfach nicht vom Design her. Da bin ich auf dem Klassischen. Er sieht aus wie Street Fighter. Ich glaube, Ryu, Ryu war das, glaube ich, nicht kennen. Dann gibt es noch die, aber ich mochte die Jacke da. Das ist Straße von Shanghai. Das ist 100 Pro, in Anspielung an Street Fighter. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe alle Fatalities, natürlich, zwei Stück frei bei denen. Die Intros nicht, alle, die muss ich noch freischalten. Charaktertürme Krypta. Und Thronsaal der Krypta, ich glaube, das könnte ich hin. Die kriege ich, weil ich habe die Köpfe, das mache ich dann. K Thronsaal der Krypta. Achso, ich komme ja in den Thronsaal, wenn ich alle Köpfe abgegeben habe, na klar. Und eben hier die Fähigkeiten. Ich habe Drachenfeuer drauf, ich habe Kusari-Knall Kusari drauf, das ist eine eigene... Und ich habe Gaben des Drachen, habe ich Drachenfeuer modifiziert. Es ist äh, Teleportangriffe, wenn Drachenfeuer zählt. Das ist einfach, ich muss Drachenfeuer aktiv haben, das ist eine Haltung. Und erhöht für kurze Zeit meinen Schaden, steht da. Aber es kollidiert mit Shaolin verblassen und nun Chaku Haltung. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel die nicht mehr spielen. Und die nicht mehr spielen, also zwei Haltungen, weil ich schon eine Haltung habe. Äh, das sind die original stil die drin sind ich mache einfach bei jedem charakter habe ich meinen eigenen stil reingebaut und bin halt die rüstung ein bisschen am leveln ja ich spiele jetzt hier tatsächlich spiele ich mit äh, input also mit äh, verstärkungen aber die glaube ich nur zählen wenn ich bot spiele einzelspieler ki genau nicht online von daher geht es okay in hier auch den jungen Kaino kann man spielen. Nur fand ich den halt cooler. Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn ich in den Towers of Time bin, kann ich am Ende der Türme jedes Mal. Das sind die Classic Towers, glaube ich. Genau, die Classic Towers, nicht Towers of Time. Towers of Time sind online herausforderungstürme Die sind schwer. Äh, hier, wie ihr seht, ist Chronika jedes Mal am Ende des Turmes. Ich habe es über die Fünfer Türme gemacht. Hier konnte man gut Köpfe farmen. Endlos. Weil da gibt es nur ein Single-Match und kein Best of Three. Wenn man hier die Tür schafft, kommt man auf Chronikers Stufe und schaltet danach Endings frei mit dem Charakter, den man es gespielt hat. Der dann sagt: Ja, du hast es geschafft. Der Charakter hat Chroniker besiegt, nimmt die Krone und verändert die Zukunft so, wie er sie für sich will oder die Welt, wie er sie für sich sieht. Und das haben sie mit allen Charakteren gemacht im Roster. Das ist in der Sammlung ansehbar. Ich erkläre das mal ganz kurz. Ich würde es danach auch noch machen, aber nach dem DLC dann erstmal, glaube ich. Dann kann man hier die Endings, ich habe die natürlich alle sehen wollen, habe die alle frei gespielt. Jetzt bin ich Versehen auf Kreis gekommen, tut mir leid. Ich würde die dann alle nochmal zeigen. Ich zeige euch zuerst mal den Tower, wenn ich den mit Kano spiele. Und danach dann werde ich schneiden, dass man die... Ich kann die hier anschauen, also das ist ja kein Problem. Hier kriege ich auch nochmal die Credits rein. Ja, eben mit Kano werdet es dann sehen. Ich könnte jetzt hier einfach loslegen. Das ist, wenn Kano gewinnt, dann kommt sowas. Ich spoilere jetzt mal nicht. Neben den Joker, Nightwolf, Shang Tsung, Sindel und Spawn sind blockiert, sowie Terminator, weil die im Combat Pack drin waren. Äh, wo ist das Combat Pack? Hier unten irgendwo an den Playstation Store muss ich gehen. Ja, ich kaufe das nachher kurz und so. Also ihr kriegt das. Sorry, die Folge wird ein bisschen länger, weil ich ein bisschen laber noch. Ich finde das okay. Wir haben jetzt, ich habe jetzt vier, fünf Stunden, vier Stunden, glaube ich, Mortal Kombat-Spiel am Stück. Das ging relativ schnell. Die Story ist nicht so ewig lange. Oben seht ihr ewiger Konflikt-Skin-Pack, Legenden-Kern zurück. Das ist dann im Aftermath. Das kommt dann erst. Das sind Kreis. Sk die Skins sind im Combat-Pack drin, alle. Außer die hier. Habt ihr noch Infos dazu? Einfach immer Skins dazu noch. Äh, dann Frühvorstellungen. Das sind OG Skins. So von damals noch so, glaube ich, früher. Und dann die Charakter, die jeweils. Die müssten eigentlich im Combat Pack drin sein. Genau. Den Season Pass ist das der Combat Pack halt, heißt da. Du kriegst diese Charakter oben. Sechs neue Spielpaare, inklusive Shang Tsung, Nightwolf, Terminator, Sinwar, Sindel, Joker und Spawn, also diese sechs. Und Early Access auf, auf alle Charaktere. Also auf die sechs halt jetzt. Ich kann mir vorstellen, da kommen noch mehr, aber wer weiß. Sind auf jeden Fall diese Charaktere. Frost könnte ich kaufen, aber ich kann auf das Story-Modus vierte Kapitel spielen, das habe ich gemacht. Und eben ich kann jetzt neben dem Skinpack konnte ich eigentlich noch das DLC schon mal vorbestellen. Das mache ich auf jeden Fall gleich noch. Ja gut, also eben, das wäre dann das nächste, was kommt. Danach haben wir hier die Krypta, die halt bei mir schon fast fertig ist. Wir gehen da kurz mal rein, ich weiß nicht, wo ich rumstehe, ehrlich gesagt. Eben, da werde ich einen zweiten Account anlegen kurz, die durchspielen bis zu dem Stand, wo ich jetzt bin. Das heißt, alle Rätsel gelöst bis auf zwei. Wobei die zwei jetzt davon abhängen, dass ich die Köpfe noch einlöse, die ich frei habe. Alles anders gemacht. Ihr habt auch gesehen, ich bin Level 55. Ich spiele ein bisschen fleißig. Genau, hier bin ich. Da muss ich jetzt alle Köpfe reinschmeißen. Einen habe ich eingelöst, tatsächlich. Der erste, den ich freigekriegt habe von Sonja. Der Rest muss ich noch... So sieht das Ganze aus. Hier haben wir gekämpft vorhin gegen... Äh, Setrian, gegen... Kabal und so weiter, das war alles hier auf diesem Platz. Ja, da kann ich noch ein Herz holen. Ja, unten links seht ihr Koordinaten rumflimmern. Da war, der, das ein, da war der Eingang, wo wir reinkamen. Da hinten dran ist dann das Meer. Da kommen wir nicht hin. Ja, das ist die Krypta. Da erwartet uns noch einiges. Wenn ich die Krypta dann nochmal eben spiele, das ist so nebenbei einfach. Aber eben, sie ist sehr viel düsterer gehalten, als in der Story es zu sehen ist. Der Shang-Sung-Tempel eigentlich. Ich habe auch ewig nichts in dieser Schmiede gemacht, weil mir da Rezepte fehlen. Da unten kommen wir hin, da hinten sieht man zwei Kämpfer aus dem OG-Skin spielen. Ich glaube, das waren Rain und Brand, ein Feuercharakter und halt Rain-Wasser oder so. Und alles andere habe ich jetzt freigespielt halt, mehr oder weniger. Aber das würde ich alles nochmal ein bisschen spielen dann für euch mit der Krypta, damit ihr da auch ein bisschen... Meistens hilft es. Und ich finde es cool, das nochmal anzuschauen. Und danach geht's es dann in mein Inventar. Schlüsselgegenstände, alle Köpfe. Alles geschafft. Blaze war es, nicht Brand. Genau, Blaze. Hier die ganzen Intro. Äh, Items. Key-Items, die wir alle nochmal holen müssen dann. Die eklige Augenbinde, die Zombies hervorruft. Nicht so angenehm. Ja, wie ihr seht, da gibt es noch einiges zu tun. Kleine Rätsel zu lösen. Die Schmiede können wir auch noch betätigen. Da kann ich was schmieden. Muss ich sogar was schmieden. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich die auch nochmal zeigen werde. Aber Irgendwas muss ich machen. Genug Geld farmen und so. Gut, also, ich laber schon viel zu lange. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Äh, eben, dann geht's gleich weiter mit 9 äh, Hours, 9 Persons, 9 Doors, das Finale wahrscheinlich und danach dann Aftermath. Ich hoffe, euch hat gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist Adrian, alles Pop Zucker, cheerio!